Wie kann man in LimeSurvey das Sternchen bei der Pflichtfrage wegbekommen? Und zwar ist es so, dass die Voreinstellung in LimeSurvey die ist, dass alle Fragen, die man als Pflichtfragen markiert hat, hier in der Umfrage selbst dann so ein rotes Sternchen davor haben, um zu markieren, dass das also Fragen sind, die beantwortet werden müssen, um in der Umfrage weiter voranzukommen. Wenn man das nicht möchte, dann muss man eine kleine Änderung an der Designvorlage machen. Und hier zeige ich jetzt, wie das funktioniert. Zunächst mal wechsle ich hier zurück auf meine Startseite. Und gehe dann hier auf den Punkt Designvorlagen. Dann habe ich hier die Standarddesignvorlagen, Bootswatch, Fruity und so weiter. Und der erste Schritt ist jetzt eine Erweiterung davon anzulegen. Das heißt, man kann also diese Designvorlagen nehmen, kann dann eine Erweiterung machen, wo man dann leichte Änderungen vornehmen kann, ohne dass die Designvorlage selber eben verändert wird. Also gehe ich jetzt hier auf Fruity, diese Standarddesignvorlage und klicke hier auf Erweitern. So, jetzt wird mir hier als Name für die erweiterte Designvorlage Extense Fruity vorgeschlagen und das ergänze ich jetzt noch oben ohne Pflichtfragensternchen. Damit man hier direkt weiß, worum es geht. Jetzt sieht man hier diese erweiterte Designvorlage, hier oben steht der Titel und es sieht jetzt hier erstmal ein bisschen verwirrend aus, man muss aber hier an der Designvorlage selber gar nichts ändern, weil man eben durch diese Erweiterung hier unten einen Punkt hat, Custom CSS. Diese CSS-Dateien sind also für das Styling zuständig, wie wird das Ganze dargestellt. Und hier dieses Custom CSS, da kann man dann einfach die bestehende CSS-Datei um einzelne weitere Befehle ergänzen. Deswegen klicke ich hier auf Custom.CSS und da haben wir eine kleine Erläuterung drin, ansonsten steht da noch nichts drin. Und hier kopiere ich jetzt den Befehl hinein, den man braucht, um dieses Sternchen bei der Pflichtfrage abzuschalten. Den Befehl kopiere ich auch unten in die Beschreibung rein, sodass Sie sich den direkt kopieren können. Da steht also Asterisk. Und dann in geschweiften Klammern Display Known, dass also dieses Sternchen eben nicht angezeigt werden soll. So, das war es im Prinzip schon. Ich gehe jetzt auf In Vorlage, Kopieren und Änderungen speichern, sodass also die Änderung in dieser erweiterten Designvorlage hier gespeichert wird. Und jetzt muss man wieder in seine Umfrage gehen und muss jetzt die Designvorlage wechseln. Vorher hat man halt diese, diese Standard-Designvorlage Fruity und wechselt die jetzt auf diese Extended Fruity-Version. Dafür gehe ich also wieder in meine Umfrage zurück. Und in den Einstellungen der Umfrage findet man hier im Punkt Allgemeine Einstellungen Designvorlage Erben in Klammern Fruity. Das heißt also, die Voreinstellung ist eben die, dass aus den globalen Einstellungen übernommen wird, dass hier diese Fruity Designvorlage verwendet wird. So, und das wollen wir jetzt ändern. Da müssen wir einmal gucken nach der Designvorlage, die wir gerade erstellt haben. Die hatten wir ja genannt extens Fruity ohne Pflicht, Fragensternchen. Also wähle ich die aus und gehe auf Speichern. So, und wenn das gespeichert ist und wir dann in die Umfragevorschau gehen, dann sehen wir, dass die Pflichtfrage hier kein Sternchen mehr hat, sondern ganz normal angezeigt wird, so wie man das auch von Fragen kennt, die eben keine Pflichtfragen sind.